Isabel, bald geht's los. Morgen machen Jessica und Dorothee den Einstand. Wie fühlt sich das Team an? Ja, das Team fühlt sich sehr gut an. Alle Pferde sind gut angekommen. Wir haben hier für die Pferde exzellente Bedingungen. Ein paar Baustellen an anderen Stellen noch, aber ansonsten Boden, Stallen, alles top und die Pferde sind gut drauf und dann schauen wir mal, was so alles passiert noch. So ein internationales Turnier, das ist ja durchaus eine Herausforderung auf allen Ebenen, sei es fürs Management, die Organisation und auch natürlich für Tier und Reiter. Wie haben die Pferde den Transport hierher verkraftet? Ja, sehr gut, wie ich schon sagte, sind alle sehr gut angekommen. Die Quarantäne war für die Pferde äh, unproblematisch, aber trotzdem insgesamt äh, schon ein bisschen kompliziert hier. Die Amerikaner haben das nicht so ganz unkompliziert gelassen, aber so ist es nun mal, äh, haben wir alle gut überstanden und, äh, und jetzt hier im Stall ist alles wirklich sehr, sehr gut. Wie geht's Bella Rose? Ja, der geht sehr gut. Die ist auch äh, noch äh, unbeeindruckt von den Temperaturen. Also, es äh, gefällt ihr gut hier, aber sie hat auch noch eine satte Gehfreude. Und ich hoffe, dass wir das Temperament bis äh, Donnerstag gut im Griff haben. Satte Gehfreude, wundervoll. Ihr durftet schon im großen Stadion reiten. Alles unproblematisch für Bella. Ja, also das Stadion und äh, die, die ganzen äh, Umstände, die äh, beeindrucken sie nicht, sie, sie ist mit sich selbst äh, beschäftigt und das ist ja auch genug und äh, also die Umstände sind in der Regel nicht das Problem. Ja. Welchen Stellenwert hat für dich äh, der Teamwettbewerb in, in Trine? Einen ganz großen, der hat einen gleichermaßen hohen Stellenwert wie die Einzelwertung. Mag sich für viele immer blöde anhören, aber es geht nur über die Teamwertung in die Einzelwertung. Und wir haben hier einen Titel zu verteidigen und das wird schwer genug. Die Amerikaner insbesondere werden uns das Leben sehr schwer machen hier. Und das wollen wir zuallererst mal mit optimalen Leistungen absolvieren. Gab es irgendeine spezielle Routine, die du quasi durchgeführt hast, in Vorbereitung auf dieses Turnier? Oder hast du quasi alles beim Alten gelassen? Wie gehst du die Vorbereitung für, für solch ein internationales Turnier an, für die Weltreiterspiele? Na gut, das ist ja ein, ein relativ vorgezeichneter Weg, indem man die Pferde über die einzelnen Turniere, über die Sichtungswege dann zum Championat vorbereitet. Und ich hatte ja das große Glück, mit mehreren Pferden mich vorbereiten zu können. Und Natürlich äh, freue mich jetzt sehr, dass äh, mit Belarus nach vier Jahren irgendwo sich äh, hoffentlich der Kreis schließt äh, und äh, wir jetzt hier wieder bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Ähm, es gab also einfach die konzentrierte Vorbereitung von Turnier zu Turnier, die Stute weiter zu steigern, weiter zu stabilisieren und das ist uns gut gelungen und ich hoffe, dass hier dann ähm, äh, der Höhepunkt stattfindet. Gibt es irgendetwas, was du den deutschen Dressurfans zu Hause mitgeben möchtest? Ja, die müssen uns natürlich unbedingt alle verfügbaren Daumen und auch Zehen gelten auch dazu drücken und wir hoffen, dass wir hier in der Mannschaft schon mal die Kurve kriegen und dann sehen wir weiter.